Jetzt sind die Daumen ganz besonders gedrückt. Er hat so viel, so viel einfach schon erreicht und gewonnen. Und was wünschen, was wünsche ich mir diesen Titel, diesen Erfolg? Für einen der wundervollsten Reiter, die wir einfach haben. Für einen, ähm, bei dem dieses Reiten einfach an Ästhetik nicht zu überbieten ist. Ähm. Wo selbst die schwierigsten Aufgaben, die schwierigsten Aufgaben, wie eben ein großer Preis hier in Aachen, ähm, so unglaublich leicht einfach aussehen. Und mit dieser Dächtigkeit geht es hin zum Letzten. Die Daumen bleiben gedrückt, die Stangen bleiben liegen. Und der Jubel gilt ihm Markus Ening mit 38 Sekunden fegt er hier ins Ziel und da wir jetzt, da wir jetzt natürlich wissen, da jetzt noch zwei weitere Paare ausstehen, puh, heißt es einfach Ruhe bewahren und das weiß Markus Ening, man darf sich freuen, aber man muss jetzt einfach nur Ruhe bewahren bis einfach der letzte im Ziel ist keiner, keiner zelebriert diesen Sport so schön, so schön, so ästhetisch wie ein Markus Ening.